Studienkolleg. Welcome to the Studienkolleg Mirek. Was gab es zum Studienkolleg München? Hallo, willkommen zum Studienkolleg München. Ich bin es Pronto. Herzlich willkommen am Studienkolleg München. Salam. Herzlich willkommen am Studienkolleg München. Sie wollen in Deutschland studieren, und müssen zuvor ein Studienkolleg besuchen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Auch für Ihr Studienfach gibt es den passenden Kurs. Erste Informationen erhalten Sie in diesem Film. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Sie! ein Studienkolleg. Können Sie mir weiterhelfen? Ja, wenn Sie einen Studienkolleg kommen möchten, müssen Sie an einem Aufnahmetest teilnehmen. Dazu können Sie sich ein Musterexemplar im Internet ansehen. Der Aufnahmetest zum Studienkolleg München findet an der Ludwigs-Maximilians-Universität statt, manchmal auch direkt am Studienkolleg. Er ist nötig, weil der Unterricht am Studienkolleg von Anfang an auf Deutsch abgehalten wird. Man braucht also gute Deutschkenntnisse, um das Studienkolleg auch schaffen zu können. Der Aufnahmetest ist auch nötig, weil die Zahl der Plätze am Studienkolleg begrenzt ist. Das heißt wie viele erfolgreiche Testteilnehmer es waren, davon hängt auch die Punktzahl ab. Man muss damit rechnen, dass man etwa 60 bis 80 Punkte schaffen muss, um einen Platz am Studienkolleg zu bekommen. Vor Beginn des Testes werden der Pass und das Zulassungsschreiben von der Universität kontrolliert. Und der Test selber dauert dann 90 Minuten. Man löst dann Aufgaben in der Grammatik, im Leseverstehen und in der Textproduktion. Es gibt Punkte für den Inhalt und die Sprache. Wichtig, ein Wörterbuch oder andere Hilfsmittel sind dabei nicht erlaubt. Ein Mustertest findet sich bei uns auf der Homepage. Wichtig ist es zu üben, längere Texte schnell und sicher zu verstehen und auch den deutschen Satzbau wirklich sicher zu beherrschen. beim ersten Mal nicht klappen mit dem Deutschtest oder dem Mathe-Test, kein Problem. Man kann den Test dreimal wiederholen und meistens klappt es dann auch schon beim zweiten Mal. Die Ergebnisse gibt es bereits eine Woche nach dem Test. Ich habe den Büro bestanden. Toll, freut mich. Und wenn Sie zwei Semester bei unserem am Studienkolleg sein, mit vielen verschiedenen Fächern, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Dankeschön. die Abteilung, die die Reihenfolge dieser Informationen verändern. Die Deutschen wollen nicht die Teuer der Lampe kaufen. Genau. Gut, eine Aufgabe wäre jetzt für Sie, dass Sie untereinander diskutieren, wie der Informationsaufbau in einem Satz in Ihrer Heimatsprache funktioniert. Es gibt im Arabischen einen nominalen Satz und einen verbalen Satz. Nur auch verbale Satz, auch die spielen eine große Rolle. Wir können auch super Betonung machen. Das erklärt also den berühmten Pirouetteneffekt: Eine Tänzerin dreht sich schneller, wenn sie ihre Arme näher an die Körper bringt. Und jetzt die Arme langsam anziehen, schön langsam an, wunderbar. Wir haben jetzt ein bestimmtes Schnittmontageverfahren gesehen, sicherlich auch die anderen filmsprachlichen Zeichen, die Sie schon kennen. Meine Frage, welche Schnittmontageverfahren und natürlich welche Wirkung? Es gibt einen Schuss gegen schnitt hier und äh, genau, ja. sogar in Verbindung mit äh, Perspektivenwechsel, ja, nämlich ja. von Vogelperspektive zu Froschperspektive, die ja. halt äh, Bremer und dem Jungen in Verbindung sind. Add more, please. C, so, see some C. Now go on with your discussion. That's NT! in der lateinischen Sprache immer die Repräsentation für die dritte Person Plural im Deutschen. Das merken Sie sich. Sie dann bitte für den Versuch jeweils die Lösung holen. damit keine Flüssigkeitsreste in die Pipetten, in den Pipettenball hineinlaufen. Hallo Frau Kirchner. Hallo. Ich suche jetzt eine günstige Wohnung. Können Sie mir da einen Tipp geben? Oh, es ist schwierig. München ist sehr teuer. Wenden Sie sich am besten an Frau Boschet oder wir hätten noch ein paar Tipps von unseren Studenten. Danke. Ich komme aus Russland. Ich wohne hier im CDC, im Schelettenbornheim des Studienkollegs und jetzt zeige ich euch gerne mein Zimmer. Also, da wohnen wir. Das ist meine Mitbewohnerin, auch aus Russland, die Anastasia. Da sind genau zwei Bette für uns zwei, was für Geschirr auch. Kleinen Kühlschrank für uns zwei, wo wir unsere Lebensmittel haben. Aber kochen wir da in der Küche. Also, ich zeige euch gleich. Also hier ist unsere Küche, der Kochblatt, wo man ganz gut kochen kann. Und jeder äh, hat noch ein Schränkchen, der gesperrt sein kann. Ja, und hier haben wir noch ganz viele Lebensmittel. Jetzt zeige ich noch die Dusche. Also hier ist erstmal die Duschen. Äh, die sind, wie ist für alle ist, eigentlich nicht so toll. Aber dafür ist der Preis für die Bohnen. Äh, bisschen günstiger, also 230 pro Monat. Aber nach der Zeit von Studienkolleg muss man leider aus und etwas anderes. So. Hallo, mein Name ist Chung und ich komme aus Vietnam. Im Moment mache ich das Programm gegen helfen und wohne bei Frau Pauli und dafür helfe ich ihr im Alltag. Hallo Frau Pauli! Ja, ja wir sind halt so kleine Zweierfamilie. Ja? Und mal essen wir auch zusammen, manchmal gehen wir spazieren und also, äh, es gibt auch manchmal Ärgernisse oder das gibt es ja auch bei anderen Familien und wir sind ja keine Familie jetzt. Und so kommen wir schon gut zusammen. Hi, ich bin der Muhi, ich habe in der Zeitung erfahren, dass hier ein Zimmer in dieser Wohngemeinschaft frei ist und äh, habe mich gleich gerührt. Die meiste Zeit bin ich leider für das Zwiebelschneiden zuständig. Hi, ich bin der Bobo. Ich bin auch fast fünf Monaten hier. Ich habe diese WG von einem Freund erfahren. Ich helfe meistens mit hier beim Kochen. Aber selber kochen kann ich auch nicht so gut. Hi, ich bin die Caro. Ich bin hier seit ca. einem Jahr und es ist richtig cool. Wir leben hier in der Wohngemeinschaft und teilen uns die Miete und naja, so schlecht wie die denken, dass sie kochen, kochen sie auch wieder. Also man kann schon davon leben. Hallo Frau Kirchner. Hallo. Ich habe die Feststellungsprüfung bestanden. Klasse, freut mich für Sie. Danke für die nette Betreuung. Gerne. Was möchten Sie in Zukunft studieren? Ich werde an der LMU Spanisch und Geschichte studieren. Kommen Sie doch bei uns mal vorbei zu unserem ehemaligen Treff, um Informationen und Tipps unseren neuen Studenten zu geben. Servus als ehemalige Studenten des Studienkollegs München Tipps für die Neuankömmlinge habt, dann macht es doch bitte so wie ich. Schnappt euch eure Kamera, dreht ein kleines Filmchen, vielleicht zwei oder drei Minuten lang, stellt es auf YouTube und nennt das File entweder SKM-Tipps oder Studienkolleg München, damit andere Leute, die auch danach suchen, es auch finden können. فیداشان، بیسبالت. خدا حافظ و به امید دیدار در کالج. انگیل لایک لینگ آر شنگ لایک. انچو بی بشیو اشتریم کالج. تا پباتشنیه تا زاستریچو کالج. چاو.